Informations- und Energieband der Liebe Mehr Lebensenergie durch herzliches Sich-Verbinden Bitte stellt euch vor, alle Menschen und Seelen im Fallsein der außerhimmlischen Schöpfung und auch die himmlischen Lichtwesen sind mit einem Energieband der Liebe untereinander verbunden. Im Geistigen wird dies als ein energetisches Informationsband der Liebe bezeichnet.